Es gibt vier Kombinationen von Faktoren, wenn Ihr Partner Ihnen einen Gefallen tut. Eine Alternative besteht darin, wie schwer oder leicht es Ihrem Partner fällt und die andere, wie gerne oder ungern er Ihnen den Gefallen tut. Von allen vier Kombinationen ist schwer und ungern die interessanteste. Denn, wenn man auf schwer und ungern besonders freundlich reagiert, könnte daraus leicht und gern für den Partner werden. Und dadurch für einen selbst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, es nochmals zu bekommen.